Hochzeit auf Schloss Windsor. Camilla und Charles geben sich das Ja-Wort. Acht Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana. Hotelbrand in Paris. 20 Einwanderer sterben. Staatspräsident Chirac spricht von einem der schrecklichsten Momente für die französische Hauptstadt. Fischer vor Visa-Ausschuss. Ja, es gab Fehler in meiner Verantwortung, die zu Missbrauch geführt haben, sagt der frühere Außenminister, erstmals live vom Fernsehen übertragen. Holocaust-Mahnmal eingeweiht. 2711 Betonstelen und ein Dokumentationszentrum sollen an die sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden erinnern. Straflager für Chodorkowski. Der russische Ölunternehmer wird wegen Betrugs- und Steuerhinterziehung zu neun Jahren verurteilt. Für ihn ist der Prozess allein politisch motiviert.